Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Smarter entwickeln Podcast. Heute mit dem Thema Werteschaften in der Entwicklung. Alois Gellweiler hat in seinem Buch Strategische Unternehmensführung ein Vier-Stufen-Modell: Liquidität auf der untersten Stufe, Ertrag auf der zweiten, bestehende Erfolgspotenziale, Marktposition auf der dritten und neue Erfolgspotenziale, Kundenprobleme auf der vierten. Gehen wir die doch mal der Reihe nach durch. Liquidität, ohne Cash keine Firma, muss ich keinem erzählen. Wenn der Cash weg ist, sind wir pleite. Ertrag, mehr einnehmen, als wir ausgeben. Das Spannende ist, da bleibt Cash über. Das heißt, der Ertrag, ein positiver Ertrag, wirkt sich langfristig positiv auf die Cash-Position aus. Sehr schön. Bestehende Erfolgspotenziale, Marktposition Wer Marktführer ist, Qualitätsführer ist, eine einzigartige Marke hat, ein einzigartiges Produkt hat, wer also heutzutage gut am Markt positioniert ist, kann einen besseren Ertrag als seine Konkurrenz erwirtschaften. Und dieser bessere Ertrag, positive Ertrag, füttert dann wiederum die Liquidität. Vierte Stufe, neue Erfolgspotenziale, Kundenprobleme. Kundenprobleme, die noch nicht gelöst sind, stellen Chancen dar, die wir im Rahmen der Produktentwicklung ergreifen können. Und wenn wir es schaffen, die richtigen Produkte für die richtigen Kunden schnell an den Markt zu bringen, dann erarbeiten wir uns damit eine gute Marktposition. Eine gute Marktposition führt zu einem guten Ertrag und eine gute Ertrag führt zu einer guten Liquidität. Das heißt, Produktentwicklung koppelt das Kundenproblem mit der mit der Marktposition und die, eine gute Marktposition kann vom vom Vertrieb und von der Abwicklung dann in einen guten Gewinn umgewandelt werden. Das ist der eigentliche Hebel, den Produktentwicklung im Rahmen der wirtschaftlichen Tätigkeit ausübt. Produktentwicklung ist der Anfang von einer guten Unternehmung. Produktentwicklung ist das, wo alles andere nachher drauf aufbaut. Und dennoch überlassen wir sie den Ingenieuren und behandeln sie als etwas Technisches. Das passt für mich nicht. Produktentwicklung ist so eng mit dem wirtschaftlichen Erfolg verknüpft und Entscheidungen in der Produktentwicklung sind, sind ultimativ Unternehmensentscheidungen. Und zwar allererster Güte, die mit dem größten Hebel. Das ist ein bisschen das Thema von meinem Podcast, dass ich gerne die wirtschaftliche Seite und die technische Seite der Produktentwicklung miteinander kopieren, äh, miteinander kombinieren möchte. Denn das Wissen, welcher Radius an einem Gustal dran konstruiert werden muss, das, das ist Commodity, das kann man einkaufen. Aber Wissen wie man mit Produktentwicklung Geld verdient und was die Hebel sind und wie man eine Produktentwicklung so organisiert, dass man damit Geld verdienen kann. Das finde ich spannend und da möchte ich gerne mit Ihnen drüber reden. Wie verdienen wir denn Geld mit der Entwicklung? Letztendlich ist es so, dass wir in der Entwicklung Werte schaffen, die wir dann gegen Geld tauschen. Natürlich sind da ein paar Stufen dazwischen. Ne? Also auch der, der Vertrieb schafft Werte, indem er tatsächlich die Produkte bekannt macht und auch dem Kunden klar macht, warum er da Vorteile von dem Produkt hat. Auch das ist zumindest in der Kundenwahrnehmung eine Schaffung von Werten. Und auch die Fertigung, die das Produkt baut, muss natürlich genannt werden. Auch die schafft Werte. Aber mein Thema für mich ist der Beitrag, der von der Produktentwicklung geleistet wird. Und das ist das, was ich spannend finde. Einer der ganz typischen Ansätze in, im technisch getriebenen deutschen Mittelstand, vor allen Dingen dann, wenn der wenn der Gründer der Firma selber Techniker war, wenn dieser Gründungsnukleus der Firma eine, eine technische Lösung war, dann sieht man das häufig, dass diese technische Lösung in dem Unternehmen im Vordergrund steht. Ja, Wir bauen Stanzen. Wir bauen Gasmotoren-BHKW. Wir bauen die besten Pressen. Und was man dann auch häufig sieht, ist, dass das gepaart ist mit einer... Kostenzuschlagsrechnung, sprich, wir haben gewisse Kosten, um diese tollen Pressen zu bauen. Und dann schlagen wir noch unsere Marge auf, die wir machen wollen. Und dann haben wir einen Preis, mit dem wir auf die Kunden zugehen. Und dann spielen wir Roulette. Manche Kunden kaufen, manche Kunden kaufen nicht. Warum kaufen denn manche Kunden? Na, ganz einfach. Weil sie einen größeren Wert in dem Produkt sehen. Erstens verglichen mit den Alternativen, die sie sich angeguckt haben. Und zweitens verglichen mit dem Geld, was Sie jetzt loslassen müssen. Und warum kaufen manche Kunden nicht? Eigentlich drei Gründe. Das Projekt fällt durch, okay, es gibt den Bedarf nicht mehr. Die haben eine bessere Lösung gefunden. Das heißt, der Wert der Konkurrenz war höher als unser eigener Wert. Oder sie haben zwar den Bedarf, sie sind aber nicht bereit, so viel Geld herzugeben, wie wir aufrufen, um sich das Problem von uns lösen zu lassen. Und um dieses Roulette ein bisschen zu kompensieren, probieren wir unser Produkt ganz, ganz vielen Branchen und Anwendern schmackhaft zu machen und spielen einfach häufiger Roulette, um häufig genug zu gewinnen, um unsere Fertigung auszulasten und eine florierende Schirma zu haben. Das hat mit Sicherheit richtig gut funktioniert zu einer Zeit nach dem Krieg, wo wir einen Anbietermarkt hatten, wo die Kunden im Prinzip nur entscheiden mussten, brauche ich das, kann ich es mir leisten oder nicht? Und die Anbieter haben ja, ein bisschen Zuteilungsgeschäft gespielt haben. Heutzutage, wo wir einen Nachfragemarkt haben in, in den allermeisten Branchen, wo wir eine weltweite Konkurrenz haben, wo sich die weltweite Konkurrenz auch übers Internet eigentlich überall hin vermarkten kann, funktioniert das nicht mehr so gut. Was dann besser funktioniert, ist die Orientierung am Kundenwert. Also den Kunden verstehen und die Probleme des Kunden verstehen, intim verstehen und diese Probleme dann lösen. Und das kann sein, dass unser bisheriges Produkt die Probleme des Kunden direkt löst. Das kann auch sein, dass wir da noch ein bisschen was drumherum bauen müssen. Vielleicht auch ein bisschen Customizing, Maß Customizing machen müssen, ähm, um dem Kunden sein Produkt wirklich gut zu lösen. Das heißt, es geht auch um den Kunden zu verstehen, den Wirtschaftlichkeits, äh, die, die Wirtschaftlichkeitsrechnung vom Kunden sauber zu verstehen, und auch genau zu verstehen, welche Feature in unseren Produkten dem Kunden denn wie viel wert sind. Damit wir wissen, was müssen wir denn tatsächlich ähm, fördern. Um es mal lebendig zu machen, ein Beispiel aus dem Handwerk. Es gibt einen Maler, der hat sich spezialisiert darauf, der absolute, keine Probleme Maler zu sein für ältere Leute. Ältere Leute sind eine spannende Kundschaft, weil sie häufig Geld haben. Ältere Leute sind aber auch eine Kundschaft, die nicht selber ihre Möbel rücken wollen und auch keine Lust haben, irgendwie selber... selber abzudecken, vorzubereiten und, und auch keine Lust haben, den Malern dann hinterher zu reinigen. Nun, es ist so, dass viele Maler unterwegs sind und sagen, ja, ich kann dir gerne die Wände malen, aber du musst vorher deine Möbel von der Wand abrücken und du musst vorher deine Möbel abgedeckt haben, dann komme ich und male und für das Aufräumen interessiere ich mich dann nicht mehr. Kann man machen. Dieser Maler, von dem ich sprach, der sagt, nee, nee, wir, wir sind ja völlig problemlos Maler. Du kannst abends noch in deinem Wohnzimmer gesessen haben, einen Rotwein getrunken haben, und am nächsten Morgen kommen wir, wir räumen deine Möbel weg, wir decken alles ab, wir malen die Wände schön. Danach stellen wir alles wieder hin, wir räumen Picobello auf und bis auf, dass die Wände jetzt auf einmal schön neu sind, wirst du nicht merken, dass wir da waren. Und das Spannende ist, dieses bisschen an Drumherum ist dem Kunden teilweise richtig viel Geld wert, weil auf einmal das den großen Schritt macht von ich muss ganz viel machen, ich muss meine, meine Enkel organisieren, dass sie mir die Möbel verrücken und, und, und zu. Nee, der Maler macht alles und innerhalb von ein paar Tagen ist er fertig und ich kann mein Wohnzimmer wieder haben. Und genau das gleiche Spiel kann man auch im technischen Bereich machen, mit, mit in der Investitionsgüterindustrie mit, mit großen Produkten. Auch da werden wir immer mehr gucken müssen, was braucht denn der Kunde wirklich, wofür ist er denn bereit zu zahlen. Und wir müssen unsere Produkte dementsprechend gestalten, dass wir... Diese Bedürfnisse des Kunden, die Bedürfnisse des Kunden, für die er bereit ist, viel Geld auszugeben, auch befriedigen. Was dabei entsteht, ist natürlich, dass sich auch unser Geschäftsmodell ein bisschen anpassen kann. Ja, Entweder neue Produkte für Kunden, die wir schon haben, um Probleme zu lösen, die bisher so noch nicht angegangen wurden oder von unseren bisherigen Produkten nicht bedient werden. Oder die Nebengewerke, im, im, beim Stichwort Maler, halt aufräumen abdecken und und wieder nachräumen und generell die denke mehr mehr die Problemlösung in den Mittelpunkt zu rücken und weniger das Produkt also Kunde will Blech zugeschnitten haben und nicht notwendigerweise eine Blechschere kaufen nein er will einfach nur geschnittenes Blech haben wie löst man ihm das das heißt was da auch passieren kann ist dass dass da auch Pricing Modelle abwandeln sich abwandeln können weg von der Kunde kauft eine Maschine hinzu, der Kunde liest eine Maschine oder der Kunde zahlt nur für die Nutzung der Maschine. Ja, die Maschine steht da und wird nur bezahlt pro Schnitt oder pro Schnittlänge. Ein anderer Aspekt sind so Productized Services, das heißt Dienstleistungen, die ja per se irgendwie immer ein Stück weit angepasst werden müssen, auch die kann man stärker standardisieren und in stärker formalisierte Prozesse pressen, um die Leistungserbringung so viel effizienter zu machen, dass es für den Kunden Sinn machen kann, sich auf eine weniger maßgeschneiderte Lösung einzulassen und, und, und trotzdem sein Problem gelöst zu kriegen. Ein Beispiel dazu ist, ist Print-on-Demand. Ja, warum, warum muss denn eine, ein Buch immer in einer großen Auflage gedruckt werden und dann über Jahre auf einer Palette lagern, während es langsam abverkauft wird? Es ist völlig okay, ein Buch einfach dann zu drucken, wenn es im Laden gekauft würde. Entweder um, um den Kundenbedarf zu bedienen oder um den Laden nachzufüllen. Print-on-Demand hat ganz schön die Verlagsbranche aufgerüttelt. Und gerade was das Thema Longtail, also was selten verkaufte Bücher angeht, hat sich da die Wirtschaftlichkeit ziemlich verschoben. Ein anderer Punkt, wie wir Werte schaffen können in der Entwicklung, ist ganz pauschal gesprochen das Thema Zeitskalen komprimieren. Also in der Time-to-Market zum Beispiel schneller zu werden. Wenn wir es schaffen, eine schnelle Produktentwicklung zu haben, dann können wir das offensiv einsetzen, indem wir mit einer Idee als Erster am Markt sind und dadurch auch die Monopolvorteile genießen, die wir als Erster am Markt haben können. Oder wir können die Fähigkeit defensiv einsetzen und Features, die die Konkurrenz entwickelt hat und die sich als sehr tragfähig erwiesen haben, relativ zügig nachziehen. Beispiel aus dem Konsumgüterbereich. Ähm, die Fidget Spinner, die zurzeit alle Kinder in der Hand haben, die kein Smartphone in der Hand haben. Totale Mode und es war einfach ein Spiel, wer die Mode zuerst mitgenommen hat, wer es zuerst geschafft hat, die, die Fertigung für die Fidget Spinner hochzuziehen und die, die Dinge in alle Läden zu kriegen, der hat halt den Umsatz gemacht und die anderen rennen jetzt hinterher. Und die anderen kommen auch in einen Bereich rein, wo es irgendwie Fidget Spinner aus, aus 125 verschiedenen Quellen gibt, das heißt, es ist ein purer Commodity-Markt gewesen. Die ersten haben in dem Bereich noch Geld verdient, aktuell sind wir nur noch dabei, Bestände abzuverkaufen und das, was nachproduziert wird, ist das Billigste von Belegen. Auf die Investitionsgüter bezogen, da wo ich herkomme aus der BRKW-Branche, gibt es stark politisch dominierte Gesetze, die auch schnell angepasst werden. Also vor allen Dingen das, das Erneuerbare gesetz das EEG, hat im Biogasbereich doch mit seinen jährlichen Änderungen zu relativ viel Unruhe in der Produktgestaltung geführt, sodass wir halt relativ viel hinterherziehen mussten, was wir was wir anbieten und, und, und was wir, womit wir auf die Kunden zugegangen sind. Da ist ein gewisses Maß an, an Flexibilität und, und eine schnelle Time-to-Market notwendig gewesen. Ein anderer Aspekt bei einer schnellen Time-to-Market ist aber, dass wir Kapital nicht so lange binden. Also wenn die Zeit, die verstreicht zwischen wir fangen ein Entwicklungsprojekt an und wir führen es in den Markt ein und fangen an, unser Geld zurückzukriegen, wenn wir es schaffen, diese Zeit zu komprimieren, dann binden wir das Kapital weniger lange und in der Summe über alle Produktentwicklungen binden wir dadurch weniger Kapital. Auch das ist aktuell vielleicht nicht ganz so wichtig, weil Kapital, und also vor allem Fremdkapital, gerade relativ billig ist. Aber wenn wir vom Eigenkapital reden, so sind die Verzinsungsansprüche der, der, der Börse und Anteilseigner ja doch nicht wirklich auf 0%, sondern eher im, im niedrigen zweistelligen Bereich. so dass man auch sagen muss, auch heute bei den niedrigen Zinsen ist Kapital immer noch nicht umsonst und eine geringe Kapitalbindung wirkt sich sehr positiv auf das Unternehmen aus. Nicht zu sprechen von der Risikominimierung. Also wenn wir es schaffen, zwischen einer Bedarfsermittlung und einer Definition des Produktes, bis wir das Produkt am Markt haben, wenig Zeit verstreichen zu lassen, dann führen wir das Produkt in einen Markt ein, der dem noch relativ ähnlich ist, den wir damals hatten, als wir den Bedarf ermittelt haben. Wenn wir langsam sind und lange brauchen, dann kann es sein, dass sich der Markt so weit entwickelt hat, dass wir jetzt in einen anderen Markt liefern, als wir damals uns angeguckt haben und dass unser Produkt gar nicht mehr gefragt ist. Also auch das Thema Risikominimierung. Letzter großer Aspekt für mich ist das Thema Priorisierung. Wir sind in der Situation, dass wir mehr Ideen haben, als wir gleichzeitig erfüllen können. Und gerade die Firmen, die viele intelligente Mitarbeiter haben, haben auch viele intelligente Mitarbeiter, die viele Ideen haben. Das heißt, wir werden es eigentlich nie schaffen, auch mit mehr Mitarbeitern nicht, weniger Ideen zu haben, als wir umsetzen können. Das heißt, eigentlich müssen wir Ideen aussortieren. Und was da besonders wichtig ist, dass wir uns früh in einem Projekt klar sind, ist es ein gutes Projekt oder ist es ein schlechtes Projekt? Oder ist es gar ein strategisches Projekt, was sich überhaupt nicht lohnt, was aber unbedingt jemand haben will? Wenn wir es schaffen, erst die guten Projekte zu machen oder, oder einfach nur die guten Projekte zu machen, dann ergibt sich daraus ein Cashflow- und Ertragsvorteil, auch ein Reinvestitionsvorteil. Ja? Das Geld, was schneller zurückfließt, können wir auch schneller wieder in, in neue Entwicklungen reinstecken. Der teilweise einen ziemlich erheblicher Einfluss auf die Firma hat. Und wenn man sich das anguckt, wir werden im, im Rahmen des Podcasts noch viel über Priorisierung reden, weil ich das ein spannendes Thema finde, dann sieht man, dass die Business Cases für, Pro, für Projekte, für Produkte, teilweise eine Größenordnung, Faktor 10 auseinanderliegen. Und das früh sehen und entscheiden zu können und auch, auch zuverlässig, sagen zu können, ist eine gute Fähigkeit, ist eine wichtige Fähigkeit, um das Maximale aus der Produktentwicklung auszuziehen. Auch innerhalb eines Produkts. Ja, wenn wir ein, ein, ein Projekt definieren und einen Umfang für das Projekt definieren, was wir machen wollen, auch die Feature innerhalb eines Produkts haben eine unterschiedliche Wirtschaftlichkeit. Und es kann durchaus sein, ein Projekt nur halb so groß zu machen und mit einer viel besseren Wirtschaftlichkeit abzuschließen, weil wir eben nur die guten Features machen, und die schwachen Features mal nicht machen. Also auch hier mit der Pareto-Brille drauf geguckt, entwickeln sich ganz spannende Aspekte. Und da will ich noch in dem Bereich ähm, Priorisierung und, und Cost of Delay dann mal drauf eingehen, weil das, das ist ein großer Hebel für die, fürs Management. Für mich ist es wichtig zu motivieren, dass wir uns vom Mindset ein bisschen bewegen, dass wir weggehen von einem, von einem rein technischen Mindset. Ja, wir sind Ingenieure und wir bauen die besten Stanzen oder wir sind Ingenieure und wir bauen die besten Pumpen im Markt. Hin zu einer Produktentwicklung, die wirtschaftlich getrieben ist. Wir bauen die besten Pumpen für diese Kundengruppe. Wir bauen die besten Loch, äh, wir bauen die besten Maschinen, um Bleche zu lochen für diese Kundengruppe. Weil sich mit diesem wirtschaftlichen Mindset neue Antworten auf, auf eigentlich alte Fragen ergeben, und, und wenn man das konsequent macht, kann man da ziemlich viel rausholen. Eigentlich wird mein ganzer Podcast sich um diese Fragestellung drehen. Und nächste Woche sind wir schon in, im ersten Schritt drin bei der Frage Projekt oder Prozess. Unterschiede, Auswirkungen und, und das Beste aus beiden Welten. Wie helfen uns die Werkzeugkästen der Projekt, des Projektmanagements und des Prozessmanagements, um Produktentwicklungsprojekte möglichst gut abzuschließen?